Moin, der Wolfgang vom schönsten Nordeuropas, Europas, Sankt Peter-Ording, mit Spielwaren Mondenkind. Ob du Huss in Erdmulden mit getrockneten Ziegenkötteln oder in der Luxusversion aus dem Hause Gerhard Spiele in massivem Buchenholz mit einem Säckchen voller Halbedelsteine spielst, egal, es macht Spaß. Ich erkläre dir, wie es geht, nämlich so. Massives Buchenholz mit einem Magnetverschluss und zwei wirklich stabilen Gelenken. Du kannst somit das Spiel öffnen. Zum Vorschein kommen 32 Mulden, aufgeteilt in 2x8 Felder. Das ist der Bereich für Spieler 1, das ist der Bereich für Spieler 2. Jetzt haben wir in diesem Säckchen Halbedelsteine, ganz viele. Und die teilen wir jetzt so auf die Mulden auf, dass sich in jeder Mulde anschließend zwei Steine befinden. So, alle Steine sind verteilt. Nun geht's los. Hier spielt Spieler 1, hier spielt Spieler 2. Der Spieler, der an der Reihe ist, sagen wir mal Spieler 2, nimmt sich alle Steine einer Mulde und teilt sie jetzt auf, und zwar in Spielrichtung, wobei das die Spielrichtung von Spieler 2 und das die Spielrichtung von Spieler 1 wäre. Ich verteile die Steine jetzt so, dass alle nachfolgenden Mulden mit jeweils einem Stein belegt werden. Wenn die Mulde, in die der letzte Stein gelegt wird, nicht nur durch diesen Stein dann besetzt ist, sondern wenn dort noch weitere Steine sind und zusätzlich, dass eine Mulde des Innenkreises ist, das hier ist der Innenkreis von Spieler 2, das ist der Innenkreis von Spieler 1. So dürfen alle Steine vom Gegenspieler geräubert werden. Das heißt, ich habe jetzt hier vorne zwei Steine reingelegt, die habe ich hier rausgenommen, hier den ersten Stein, da den zweiten Stein. Hier ist jetzt mehr als ein Stein drin. Also darf ich vom Gegenspieler diese Steine räubern, nehme jetzt alle Steine, die hier in der Mulde sind und spiele weiter, verteile sie wiederum auf alle nachfolgenden, das ist jetzt ein aus eine Außenmulde, das heißt, hier kann ich nichts räubern, bin aber weiter am Spiel, indem ich die Steine so verteile, dass sie immer in die folgenden Felder hineingesetzt werden. So, jetzt ist es so, das hier ist ein einzelner Stein, das heißt, ich bin nicht mehr an der Reihe, der Gegner ist an der Reihe. Wenn in einem Feld, in dem der letzte Stein gelegt wird, ein einzelner Stein liegt, dann, also anschließend ein Stein liegt. Dann ist der Gegner an der Reihe. Der würde jetzt beispielsweise den hier nehmen und würde jetzt hier 1, 2 nehmen. Da sind jetzt drei Steine drin. Das heißt, er dürfte dieses Feld räubern, nimmt sich jetzt diese Spielsteine, teilt sie dann der Reihe nach weiter auf, nehmt den hier, teilt sie weiter auf, nehmt den hier 1, 2, 3. Hier liegen vier. Das heißt, er räubert diese Steine. Alle diese Steine werden jetzt, werden jetzt weiter verteilt. So, und jetzt ist dieser Spieler wieder an der Reihe. Das Spiel endet und ist gewonnen für den Spieler, der dem anderen die komplette Innenreihe räubern konnte. Das heißt, sobald ein Spieler hier vorne in seinem Innenbereich keinen Stein mehr hat, hat dieser Spieler verloren. Und der, der dann die Steine hat, hat gewonnen. Die zweite Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, ist, ein Spieler ist bewegungsunfähig. Das heißt, zu Beginn deines Zuges darfst du nur ein Feld leeren, das mindestens aus zwei Steinen besteht. Das heißt also, du dürftest jetzt weder mit diesem Feld hier noch mit diesem Feld dann zu beginnen. Du siehst, es ist eigentlich ganz einfach, die Spielregeln total übersichtlich. Der eine spielt so, der andere spielt so und wir versuchen uns gegenseitig die Steine zu klauen. Ja, dieses Spiel ist hunderte von Jahre alt. Es soll, der Ursprung des Spiels soll aus Babylon, Ägypten, Persien, auch in dem Bereich kommen. Von dort aus hat es sich verbreitet Richtung Osten, Richtung Süden. Das heißt, diese Variante, eigentlich ist die Basis, das sind Perlenreigenspiele und diese Variante hier äh, von einer afrikanischen Version äh, von Perlenreigenspielen abgeleitet. Mankalavari nennt sich das. Diese Variante hier ist eine in Deutschland sehr, sehr verbreitete. Frag deine Kids. Kindergärten, Grundschulen, die haben das Spiel garantiert und es wird Stunde um Stunde um Stunde gespielt. Und in dieser Variante hier auch noch in einer wunder, wunderschönen, sehr gut verarbeitenden Version. Gut, das war's zu Mancalavari, zu Huss, zu den Perlenreigenspielen. Probiert es hier bei uns aus oder ja. Oder bei dir zu Hause. Mach's gut, der Wolfgang, bleibt gesund. Ciao.